Dein Hochbeet steht, frisch befüllt mit einer guten Bioerde. Träumst du von einer üppigen Ernte bis zum Umfallen? Doch welche Pflanzen passen in dein Hochbeet? Und wie umsorgst du sie am besten? Alles, was du dazu brauchst, das unglaubliche Hochbeet. Hier findest du sieben Themenbeete für eine tolle Ernte rund ums Jahr. Zum Beispiel ein Pizza-Pasta-Beet oder für deine Kids das kleine Handy-Beet. Mit extrem nützlichen Tipps, damit du deinem Gemüse ganz entspannt beim Wachsen zusehen kannst. Mit Blick ins Buch für viele neue, unglaubliche Ideen. Das unglaubliche Hochbeet von Doris Kampers mit Illustrationen von Ruth Verres. Erhältlich in jeder Buchhandlung bei Biogarten.at oder beim Löwenzahn Verlag. Eine Produktion des Team Löwenzahn, DGM Wien, unter der Leitung von Elisabeth Wildling.